Also ich heiße Marianne Ührlinger. ich wohne seit etwas über einem Jahr mit meinem Mann Willem Mondria in Turpenthal, früher habe ich viele Jahre in Zürich gewohnt, was natürlich sowieso viel schöner ist als Turpenthal, aber eigentlich sind wir hierher gezogen, weil wir ein Haus kaufen wollten und auch näher bei der FIGU sein. Und ähm, am besten nur mich angucken, ähm, wie lange hast du, seid ihr schon FIGU-Mitglieder und wie habt ihr davon gehört, wie war dieser Prozess? Ich mache Geisteslehre seit 20 Jahren und wahrscheinlich ein bisschen vorher habe ich davon gehört und zwar über die Frau von Guido Moosbrucker, also über Elisabeth Moosbrucker. Ich habe einen Astrologie-Kurs besucht und sie hat ihn geleitet und dadurch bin ich drauf gekommen. Und Spiritualität hat dich also schon immer fasziniert. Wie war so also der Weg, dass du überhaupt zu diesem Thema gefunden hast? Es war eigentlich so, ich, war, äh, ich hatte schon als Kind immer das Gefühl, dass das mit den Religionen nicht stimmt. Das heißt, ich kann mich erinnern, also meine Eltern mussten mich äh, katholisch taufen, weil sie katholisch geheiratet haben in einer Mischee. Und das war früher so quasi ein, ein Muss, dass äh, die Kinder dann entsprechend getauft werden mussten. Und ich kann mich erinnern, beim ersten Mal im Religionsunterricht hat der Pfarrer irgendetwas erzählt, habe ich genau gewusst, dass, das stimmt nicht. Und äh, ich war dann eigentlich immer auf der Suche und als sehr jung habe ich dann auch den Austritt aus der Kirche gegeben und dann später viele Bücher gelesen von Psychologen, äh, also Freud und Jung und einfach was, was man so liest, wenn man auf der Suche ist. Und überall haben sie irgendwann doch von Gott gesprochen und ich habe immer gewusst, dass das stimmt nicht, die, die verstehen das nicht. Und als ich dann das erste Buch gelesen habe, das war Arata Sata, da wusste ich genau, ja, genau so ist es. Also war das erst so ein bisschen abstoßend für dich, dass da in Verbindung mit diesen Lehren auch Außerirdische erwähnt, wird oder erwähnt wurden? Nein, überhaupt nicht. Das war für mich völlig logisch. Das äh, ist ja ausgeschlossen, dass man in so einem riesigen Universum äh, alleine sein kann. Das ist, nein, das, Ich habe sogar viel davon geträumt. Ich habe mit einem äh, Freund, der übrigens das Buch zuerst gekauft hat, äh, habe ich darüber diskutiert. Und wir haben dann auch ein bisschen gestritten, weil ich gesagt habe, das ist doch so klar, Das äh, muss äh, andere Menschen geben im ganzen Universum. Und dann nachts habe ich von ganzen Flotten von Raumschiffen geträumt. Das ist ja verrückt. Was war so die, Aus-, die Außenkritik von Menschen an, an der Idee, ähm, an, an dem Fakt, dass du hier mit jemandem zusammen äh, Dinge lernst über das Leben, der eigentlich auch mit Außerirdischen redet? War das so ein bisschen schwer, das irgendwie sich dazu dann Ich zu finden? Oder war dieser Prozess? Nein, also ich persönlich habe damit überhaupt keine Probleme, weil ich denke immer, wenn jemand das irgendwie nicht versteht, dann reicht sein Bewusstsein einfach nicht da, dazu aus, das, das zu begreifen. Und ich meine, auch wenn du äh, über äh, Wissenschaftler liest und so, die immer noch denken, das sei ausgeschlossen, muss ich da sagen, dann sind die für mich einfach ein bisschen bewusstseinsmäßig unterernährt. <lacht> <lacht> um. Eine Frage, was, was ist so dein Gefühl, wenn du jetzt darüber nachdenkst, ähm, die, wie sagt man, stille Revolution der Wahrheit, was, was bedeutet das für dich? Ja, das, das ist sehr zutreffend. Das ist ich hoffe, es wird nicht mehr immer so, so still sein, das heißt, wir haben viel, viel mehr Echo, aber es ist natürlich eine, eine Revolution, die die... Die, die Wahrheit bringt. Ist nicht so ein bisschen ähm, der Satz, äh, stille Revolution der Wahrheit, was wo man sich nämlich so als Außenseiter nicht wirklich verbinden kann? Also, ich das erste Mal gehört habe, ich dachte, oh Gott, was ist denn das jetzt? Das ist aber sehr fremd, äh, das ist, ist so, gar nicht so richtig begeisterungsfähig oder, oder siehst du das anders? Ich meine, ich mache seit 20 Jahren Geisteslehre und bin, bin irgendwie so drin, das ist, ist für mich so, so klar, dass. Ja, das, ich habe mich irgendwie darüber gefreut, dass äh, dieses Mädchen da diesen Titel gefunden hat. Und, ja, also Für die Zukunft der Menschheit, was würdest du dir gerne erhoffen? Was, was würdest du dir gerne erträumen oder wir wünschen? Ja, dass die Leute viel, viel mehr denken und äh, Frieden miteinander machen. was eigentlich äh, gemäß den schöpferischen Gesetzen und Geboten leben, die ja in der Natur ersichtlich sind. Im Prinzip geht es nur darum, der Wahrheit zu folgen, geht es darum, die Wahrheit zu erkennen. Äh, wie würdest du das sehen? Ja, alles. Also erkennen und, und, und befolgen und, und danach leben. Äh, Gibt es irgendwas, was du uns noch sagen willst? Ein, etwas ganz besonderes, was dich am meisten berührt hat? An Kontakten mit Billy an der Lehre an dem, der Gemeinschaft der Figo, was sich da einfach am meisten für es denn fasziniert hat? Oder? Also für, für mich, war, als ich Billy zum ersten Mal sah, war er mir irgendwie vertraut. Also ich, ich, ich kann mich erinnern, als ich hier oben das erste Mal war, hat er gerade beim Auto WC Papier ausgeladen und ich habe noch irgend so einen Spruch gemacht, aber es war es war irgendwie völlig natürlich, weil seit ich dieses Buch gelesen hatte, Arta, Arta Sata, da, da wusste ich einfach, dass was er, was er sagt, das stimmt. Weißt du, es, es war wirklich ein ein, ein Wissen, es, es war nicht nur so eine eine Vermutung oder so, ich habe das gelesen und gewusst jawohl, der der der spricht die Wahrheit. Also so Manchmal habe ich vielleicht so ein paar äh, schlechtere Erfahrungen gemacht, weil die Leute, die haben unterschiedliche Charaktere und die einen sind höflicher oder waren höflicher als die anderen. Aber das, äh, das hat mich nicht daran gehindert, weil ich, weil ich immer gewusst habe, dass das stimmt. Hast du selber auch schon mal ausländische Schiffe gesehen oder irgendwelche Begegnungen in der Richtung gemacht? Also ich war einmal, das war... Zu Beginn oder ja, Mitte der 80er Jahre war ich in Italien in den Ferien und da hatte ich irgendwie so einen Impuls, etwa nachts um 11 Uhr, wenn du jetzt unter die Türe trittst und zum Himmel hochschaust, dann siehst du etwas. Und ich bin aufgestanden unter die Türe und es war so eine sternenklare Nacht und da habe ich geschaut und dann waren so zwei Lichter, wirklich so parallel, also in einem wirklich ungeheuren Tempo und dann sind sie zack auseinander. Oder? Dann habe ich gewusst, ja, das war's jetzt, oder? Du bist verheiratet? Ja, erst seit kurzem. Ich habe äh, Willem, also das heißt, ich habe geträumt, dass ich heiraten werde und ich habe ihn dann hier angetroffen. <lacht> seit ihr habt die Kinder? Nein. Nein. Wir sind erst zwei Jahre verheiratet, dazu wäre ich zu alt. <lacht> <lacht> Any other questions? Um yes. The st still rev uh, the silent revolution of truth and all of the things about peace that we think about how do you practically deal with a world in which there's a lot of violence where people don't want to hear about that? How do you deal with that? Well, um auf Deutsch how? Also manchmal muss ich ehrlich zugeben, dass ich dass ich grässlich finde dauernd das zu lesen, aber ich äh, versuche dann auch nicht immer daran zu denken und in, trotzdem irgendwie in mir Freude aufkommen zu lassen, oder? Weil es ja eigentlich auch äh, gemäß der Geisteslehre ist, dass man sich äh, trotzdem über sein Leben freuen soll, oder um es einfach so gut als möglich äh, damit umzugehen. Oder?